Und herzlich willkommen Jetzt Mal. Etwas anders. Das sieht, das was wir hier sehen ist OBS. Um genau zu sein, ist das OBS. Mit der Einstellung Bildschirmaufnahme Die werde ich auch gleich entfernen, also gleich geht es jetzt mal ins richtige Video, aber, ja. Das ist eigentlich alles, was ich wollte. Ich wollte eigentlich nur sagen, jetzt willkommen zum Video. Und euch dann, viel Spaß im folgenden Video. Und damit herzlich willkommen natürlich zur zweiten Folge von Before We Leave. So. Wo oh, sind wir denn stehen? Wir jetzt eine Zeit lang her. Das heißt, ich muss erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Welche Probleme haben wir denn hier? Werkzeuge. Das typische Problem am Anfang. Naja. Mal sehen, was haben wir denn hier so? Ah, ja. Zu trinken, Kartoffeln, Holz, Stein und keine Werkzeuge. Ist aber auch kein größeres Problem. Sobald wir die Brücke fertig haben, verarmen, und dann die nächste Brücke fertig haben, können wir rein theoretisch Eisen haben. Anscheinend. Zumindest äh, habe ich das mal so geplant. Den Wald können wir nicht haben. Da wir das nicht anpflanzen können. Also, ja. Dann mal sehen. Die Schule. Warum? Ah, au, ah, oh, oh, Das Spiel ist auf Pause. Habe ich jetzt eigentlich nicht verregelt gedacht, dass das Spiel vielleicht auf Pause ist. Also, ähm... Gibt es etwas, was wir forschen können? Das ist voll ich bin krank, ich bin erkältet. Das ist also... Das ist nur dazu. Also, falls ich noch öfter in dem Video husten sollte, liegt jetzt das daran, dass ich erkältet bin. Und nichts größeres eigentlich. Ähm... Brücke, Lagerhaus, Aufzug, Entdeckerhütte. eine Deckerhütte. Erscheine. <lacht> So, wie es anscheinend Anschein? geht sie ganz gut voran. Ja, die Ressourcen die werden noch da abgeholt. Hier wird gut was. Ah, wir haben eine Eisenmine. Das ist natürlich jetzt ein großer Vorteil. Ja, ah, ich sag na mal. Nicht unbedingt allzu großer Vorteil, aber es ist ein Vorteil. Es ist schon ein Vorteil. Ja, hier könnte später der Hafen hin und so, das wäre alles super, wenn hier der Hafen hinkommen würde, oder hier. Das Boot haben wir, wir arbeiten an dem Boot. Stimmt, wir wollten an dem Boot arbeiten, aber erstmal müssen wir die Arbeiten hier fertig bekommen. So genug Leute bekommen und sowas. Strom, Strom. Stimmt, wir brauchen Strom. Strom brauchen wir auch. Was brauchen wir dafür? Strom benötigt. Was brauchen wir da, um Strom herzustellen? Werkzeugschmiede Eisenberg Haben wir schon irgendetwas davon? Gemüsefeld, nein Haben wir ein Eisenberg hier Irgendwo, irgendwo haben wir Irgendwo ein Eisenberg Sieht nicht danach aus Holzfällerhütten, Ganz viele Holzfällerhütten. Okay, dann lass uns hier Ob das so clever wäre Nee, nee, wir bauen hier oben die Sachen hier hin. Und zur Stromgewinnung keine Ahnung. Die Sachen müssen wir doch anscheinend erforschen. Stromgewinnung. Wie gesagt, in der Kette. So, zu Sachen Strom Stromherstellung. Äh, Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Werkzeug und schon überwundert, ich könnte hier die Werk besser hier auszug benutzen. So, ja. Klar. das die Zeit mal ein bisschen schneller voranschreiten. Somit können die dann Werkzeuge herstellen, alles mögliche herstellen, was sie brauchen, um als Entschuldigung für die äh, Geräusche, aber meine Haare waren ein bisschen im Weg. Ja, äh, ja. somit mit könnten man dann die Werkzeuge herstellen. fehlen auch nur werkzeuge und fehlen generell ziemlich viele werkzeuge Eine Schule haben wir jetzt alles strom das heißt ich müsste es schon erforscht haben es ist hier noch nicht ich bin ja auch blöd da berät man mit der sturmkraftwerk Das Schiff könnt ihr auch dann immer reparieren. Ich bin ja auch blöd, ne? Ich lasse dieses Scheiß. Entschuldigung für die Wortwahl. Ich lasse dieses Kraftwerk nicht bauen, obwohl es essentiell ist, Alter. Das ist so. Ich war so dumm. Ich war so dumm. Naja. Jetzt wird es ja gebaut. Sobald Werkzeuge da sind. Ja, geht doch. So, jetzt sollte es erstmal wieder vorangehen. Jetzt geht es Mitarbeiter und ein Strom. sobald also, das Schiff fertig ist, dann geht das alles. Dann ist das alles möglich. Ja, eine Eisengießerei kann also kann jetzt so laufen. Ist doch gut. Da jetzt alles so rund läuft, fange ich jetzt mal an, mehr Bürger in die Stadt zu holen. Weiß, da freue ich mich noch mehr essen. So, weil ich genau weiß, dass ich stämme die Musik ein bisschen unter. Die ist so laut, ne? Ja. So, besser. Das ist doch okay, gleich viel besser. So. Genau. Ich wollte hier ein Lager einbauen. hier, und hier, einfach nur, falls die Lager mal leer gehen sollten, da, äh, vollgehen sollten, was sie werden, dann haben wir hier noch ein Lager. Aber erstmal gehen sie leer. jetzt brauche ich hierhin ein industriegebiet für die stromversorgung beziehungsweise jetzt kommt da noch eisen und so kram eigentlich also jetzt kommt da eigentlich noch nichts hin Jetzt an sich kommt da noch nichts hin. Jetzt muss ich erstmal dafür gucken, äh, darauf achten, dass ich wieder dass ich hier genug Holz bekomme. Mann, ich finde es gerade nicht. Da. Ich sehe, das Schiff ist fertig. Das war nicht der Button, den ich drücken wollte. Das ist mega. Das Kolon Kolonieschiff ist fertig. Dann lass uns mal aufbrechen, ne? Ich lass uns aufbrechen und eine neue Insel finden. Aufdecken und erforschen. Anscheinend kann ich dieses Gebiet nicht besiegen, aber das. Ich umrunde sie erstmal ein bisschen. Oder? Oh. Das ist sehr interessant. Das ist heißt, die komplett Runde, die sieht sehr gut aus, die Insel. Die könnte ich actually gebrauchen. So eine Insel. Dann lass uns hier siedeln. So, dann bauen wir jetzt erstmal Straßen. Weg, weg, weg, weg. Weg, weg, weg, weg. Weg, weg. Jetzt erstes baue ich eine Straße. Eine Straße, wo die Menschen leben können. Sie sollen ja alle schließlich in Harmonie leben. In Harmonie und Einklang. So. Die Menschen haben jetzt ein Zuhause. Sie wollen natürlich auch was zu essen. Das werde ich ihnen auch noch geben. Aber jetzt erstmal kümmere ich mich um das Wesentliche. Viel Platz sparen wie möglich. Zack. So ich kümmere mich um das Wesentliche, indem ich jetzt erstmal eine Deckerhütte baue und eine Bibliothek. Jetzt kommt Essen an die Reihe. schön eine kiste mit holz und hier hm, mit treibstoff das wird uns nachher noch sehr nützlich sein tatsächlich werkzeug immer nützlich noch eine kiste irgendwo da Tee. Braucht man vielleicht nicht immer, aber kann auch nützlich sein. Kann. Man. <lacht> Gehen wir zurück zu Insel 1. Er ist überlastet. Wie weißt du denn das? er ist sehr überlastet naja no, echt interessant weil das brauchen wir unbedingt hm. so okay ist verschlafenes dörfchen naja hätte man jetzt so gedacht Naja, mit diesen Bergen... Mit diesen Bergen kann man nicht ganz so viel anfangen. Sagen wir so. Aber mh, doch schon einiges. Aber ich kann forschen. Strom. Forschung geht noch nicht. Hier? Nein. Aber ich kann Transport... Ja, jetzt kann ich Strom erforschen. Endlich können wir Strom erforschen. Naja. Sieht wohl jetzt so aus, als müssten wir Häfen erforschen. Forschen. Kochen. Tra ah, Transvolver ja, wird ja gerade erforscht. Ich bin dumm. Ich bin blöd. Naja. Jetzt lasst uns erstmal überlegen. Was sollen wir hier in die Elben machen? Womit sollen wir sie auffüllen? Wir könnten mehr Hütten für die Bürger bauen. Mehr Hütten für die Bürger, oder auch nicht, <lacht> oder wir bauen einen Holzfäller, der unsere offensichtlichen Holzprobleme löst. und vielleicht einen Brunnen der, also im Brunnen wäre eventuell auch nicht so schlecht und daher wir auf der anderen naja da die an auf der da ich nicht so da ich es nicht so haben möchte wie auf der anderen Insel erst Lagerprobleme, dann Bo Holzprobleme, möchte ich ein, Förster ein Förstergebiet erschaffen. Es soll hier hinten sein, weil ich wahrscheinlich hier hinten nie so wirklich sein werde. Oder hier, irgendwo in diesem Gebiet. So. Baue ich jetzt auch direkt mal hier hin. So, hier in den Hafen. Und hierhin die Werft. So. Da wir jetzt Strom haben. Würde ich jetzt gerne die äh, Gebiete hier mit Strom versorgen. Das wäre natürlich relativ außerhalb so. Natürlich werden die Strom Überschuss dann haben, wenn ich das so mache, wie ich es machen möchte. So. Und das Essen wird auch nicht die beste Qualität haben. Das kann ich so schon versprechen. Obwohl. Das Essen aus dieser Gegend könnte eine in Ordnung Qualität haben. Ja, Naja, ich wollte einen Aufzug bauen. Dann baue ich einmal einen Aufzug mal nach hier hin. Anders ist mir lieber, anders ist mir lieber. So. Mir wäre, glaube ich, lieber, wenn ich den Aufzug nach hier so in diese Richtung baue. Und dann hier noch einen... na, nicht hier, nee, nee. Und zerstwetzt hier noch einen Aufzug. Damit die hier dann wieder runtergehen können. Und hier. Da haben wir nämlich nicht so einen Stau wie da drüben. Sondern mehrere Aufzüge. Die zum selben Ort füllen. So, wir haben ja einerseits Stein, Gutas und Eisen. Also, es sollte ein ganz, ganz glorreiches Gebiet werden. Wenn wir jetzt mal mit dem Bergbau beginnen. Und ich habe direkt falsch gesetzt, ja. Tja, so, so macht man das nicht. Sondern eher so ja, das ist Eisen das große ist Stein das kleine ist Eisen ja so hier wird auch Eisen gefördert Und hier nochmal Stein. Und hier auch nochmal Stein. Und da ich den maximalen Gewinn haben möchte, bin ich clever, baue hier jetzt eine Brücke hin. Nimm die beiden Sachen nochmal doppelt mit. So. Klar, ich weiß, die Sachen können noch nicht gebaut werden. Ressourcen fehlen. Unter anderem Werkzeuge, klar, die müssen eingeliefert werden noch. In der Werft werde ich jetzt auch hier. Das ist die Werft. Ein Handelsschiff bauen. So, die wir in Essen Überschuss haben. auch noch einmal gemüse in dieser stadt geht's tadellos ja okay, wir können auch noch stein hier rein verlagern mhm. sagen wir mal stein das gibt es noch So, was haben wir hier noch? Haben wir irgendwo noch was im Überfluss? Okay, View nehmen wir mal raus. Stein und Werkzeuge können wir hier reinpacken. Und hier, wir werden nachher ziemlich Essen, Überfluss haben wir essen. Kartoffeln, Gemüse und sagen wir mal Holz. <lacht> Ein Transportschiff, oder? Stümerin. Transportschiff. Ich werde Lagerhallen hier richten jetzt. Genau. so, hier kommt eine Lagerhalle hin, hier kommt eine Lagerhalle hin so, jetzt muss ich überlegen Transport ist der Route hinzufügen Hafen 1, Insel Hafen 1, ja. So. Was wird benötigt? Holz und Werkzeuge. Holz. Ja, jetzt ja, die Menge. Unendlich, also wird die Menge 0. Das ist in Ordnung. Ihr habt sehr ja viel Holz aber und Werkzeuge. Dafür geben die euch euer rotes Wissen. ziemlich wir endlich. So perfekt. Verwalten die Stimmerin. Nein. Stimmerin. Was Ja, er braucht alle Läpsel. Holz haben... ja, okay. Stein. Stimmt, Stein wird hier benötigt auch. So, hier werde ich jetzt Strom herstellen. Und Eisen. Na, ich mache hier noch eine Holzfällerhütte hin. Wir wollen schließlich so viel von allem wie möglich haben. Also kommen wir auch Holzfälle. Du nimmst Werkzeuge und Holz entgegen. Du nimmst Essen, du nimmst Wasser und Essen auf. Noch Leute ist dann halt so Mhm. Wir forschen wir noch das? Wir forschen den Springboden, Das, das war es nicht unbedingt und Treibstoff. Ich schaue mal, wie lange das Video jetzt schon geht. Danach. Bin ich wieder da, solange ihr seht ihr nicht, So. Ja, so, also, da ich gesehen habe, das Video geht schon eine ordentliche Zeit und ich möchte jetzt auch nicht kein Stundenvideo rausmachen, würde jetzt nicht sagen, dass ich zum Beispiel eine bestimmte Zeit einhalten möchte. Nein, auf jeden Fall nicht. Weil. Wenn ich eine bestimmte Zeit einhalten würde, dann hätte ich die doch schon längst überschritten. Aber wirklich längst, so. Ja, damit ich das Video nicht allzu lang mache und das Video nicht allzu, wirklich allzu lang geht, sage ich, das war's du dem Video. Haut rein und euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, keine Ahnung was ihr habt, Auf jeden Fall haut rein, meine Freunde macht's gut und bis zum nächsten Mal.